Herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute werden wir mal nach langer Zeit wieder ein Slime-Video machen. Woo! Ich werde in diesem Video ein cooles Video machen. Also meine Videos sind zwar immer cool, aber dieses Mal wird es so sein, dass ein zwei mache ich, wie ich es mache oder wie ein Slime funktioniert. Und der andere Slime wird vom Glücksrad entschieden. Das heißt, ich habe hier eine App runtergeladen. Und mit diesem Glücksrad, der auf der App ist, wird für mich entscheiden, womit ich anfange. Und jetzt erkläre ich euch erstmal unsere Sachen, die wir für den Slime brauchen. Also die Zutaten für den Slime. Also, natürlich brauchen wir Kleber. Das ist egal, ob weißer Kleber, durchsichtiger oder ein pinker ist, egal. Auf jeden Fall irgendein Bastelkleber. Dann braucht ihr Natron. Ist auch egal, wie er aussieht. Hauptsache Natron. Rasierschaum. Auch nach eurer Wahl. Aber am besten keine Rasierschaum-Gel. Ja, weil dann wird das Slime hart und nicht weich. Ähm, dann brauchen wir Farbe. Ist egal, ob Lebensmittel. Egal, ob Acryl. Ich habe wie immer Acryl. Mama hat mir einmal so ein Babyblau gekauft. Ich finde es wirklich so, so hübsch. Dann einmal so ein Pink, ist auch Babyfarbe. Also das sind eigentlich Pastellfarben, aber ich sag dazu Babyfarben. Dann habe ich so ein Grün, das habe ich schon aufgemacht, weil ich habe versucht. Mal wieder nach Jahren oder nach Monaten habe ich wieder ein Style gemacht. Ja, also echt schöne Farben, sag ich euch. Und natürlich eine lilane Farbe ich, hat Mama dann auch noch für mich gekauft. Dann habe ich, ja wie gesagt, schon hier ganz, ganz viele Glitzerpailletten und dann habe ich hier noch solche Perlen. Und natürlich Kontaktlinsenlösungen, weil ohne das geht kein Slime. Diese Kontaktlinsenlösungen sind von Rossmann, ja, die anderen haben wir bei DM e, und die Real gekauft. Bei Real würde ich die euch echt gar nicht empfehlen, weil bei Real, da sind die so wirklich nur für die Augen gedacht und nicht für Slime. Aber man kann natürlich auch benutzen, Slime Aktivator benutzen, Slime-Aktivator. Aber ich habe das irgendwo ganz weit in meinen Schrank versteckt, dass ich das da nicht mehr finde. Den von Rossmann empfehle ich wirklich. Genau den hier, der ist zwar schon etwas ähm, schmutzig. Aber ja, den empfehle ich euch trotzdem ganz doll. Und genau diese Farbe. Okay, fangen wir an. Also, wir werden das jetzt so machen. In dieser Schüssel werde ich das nach meiner Wahl machen, den Slime. Und in dieser Schüssel mit werde ich das machen, was das Glücksrad entscheidet. Also, fangen wir jetzt an. Ich will es so machen, dass erstmal fangen wir mit dem Glücksrad an, weil das ist ja schließlich das Spannende dran. So, ihr seht das jetzt hier irgendwo neben mir, wie ich das drehe. Da sind drei Fragenzeichen und es fängt an mit. Ich wusste es, ich wusste es, es fängt wieder Farbe an. Wisst ihr doch, das letzte Video, was wir hier mit Mama, glaube ich, aufgenommen haben, das war glaube ich auch auf deutschem Kanal, da wo ich auch mit Farbe angefangen habe. Also ich nehme. Pink! <lacht> Ach ja, Leute, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel gleich nochmal Farbe kriege, dann werde ich nochmal drehen. Weil, wenn man die ganze Zeit das Gleiche bekommt, dann ist es doof. Ja, deswegen wollte ich euch nur sagen. Und jetzt fange ich an, das nach meiner Art zu machen in dieser Schüssel. Und jetzt. Und jetzt Stop! Stop! halt! Stopp, Stop! Stopp, Stop! stopp, stopp! Stop. Stopp, stop, stopp, stop, stop. Leute, das sieht so schön aus! Und wisst ihr noch bei diesem XXL-Video, da wo wir Kleber reingetan haben? Da sah es so cool aus! Schaut auf jeden Fall das Video an! Und schaut das LOL-Video an! Und schaut ähm, das Roblox-Video an! Arbeit in meine Pizzeria! Voll cool geworden. So, machen wir weiter mit dem Glücksrad. Okay. Kleber, uh. Kleber. Okay, so, dann machen wir hier Kleber rein. Ich glaube, hier mache ich nicht so viel Kleber rein. mal... Oh mein... Das sieht so schön aus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guckt euch, ein, guckt euch einfach mal diesen Muster an! Schaut euch den mal an! Oh mein Gott! Oh. Jetzt tun wir Natron rein in unsere normale Schüssel, also was nach meinem Rezept kommt. So, ganz bisschen Natron, das reicht schon. Komm. Wir jetzt so hin, damit das ein bisschen heil Blumen machen kann. Und jetzt verrühren wir. Und jetzt ist wieder bei uns das Glücksrad dran. Und wir haben... Rasierschau. Und jetzt verrühren wir. Und jetzt kommt auch Rasierschaum. Das sieht so aus, als ob es leer ist. Guckt euch einfach mal das an, wie schön das ist. Hm. Machen wir beim Glücksrad weiter. Drücken wir. Rasier. Da wir schon Rasier schon hatten, drehe ich nochmal. So. Schon wieder Rasier. Schon. Ich wusste es. Dann, wenn Rasier schon kommt, dann kommt sofort Kontakt, wenn sie löst. Ja, aber guck mal. Das geht auch gut. Ja, das klappt auch voll gut. Selbst ohne Natron. Ich bock noch ein bisschen rein. Das heißt ein bisschen. Aber. Man muss schon mehr rein tun. Hä? Klebt zwar, aber... Wenn ich den danach teste, kann ich einfach noch ein bisschen auf meine Hände tun. So, danach touren. Ach, touren. Also ich kann heute echt gut Deutsch, da ich nicht in der Schule war. <lacht> Hier würde ich tatsächlich blau nehmen, weil blau ist meine Lieblingsfarbe mit grün. Also das sind schon mal alles meine Lieblingsfarben. Alles was ganz hell ist, das liebe ich. Und um, mhm. Mm was? Okay, wenn, wenn, das lang, offen. Oh, so wird gleich blöd gehen. Denn bist du dran schuld, Glücksrad. Ich rühre mal mit den Fingern. So, jetzt tue ich das erstmal beiseite, damit ihr auch was sehen könnt. Und jetzt gucken wir, ob ich noch schönes Blau habe. Oh, guck mal, wie schön das ist. Jetzt habe ich eine Ohrwurm. Ich gucke halt gerne H2O und da kommt ja dieses Lied vor. ich muss ja nicht sofort ein blaues Ton nehmen. Vielleicht kann ich ja sogar das tun. Ja. Ich glaube, das reicht sogar. So, ich habe jetzt hier ein paar Glitzer rausgesucht. Zweimal pink, einmal lila und einmal, ja, silber. Und jetzt drehen wir wieder mit dem Blitzrad. Kleber hatten wir. Farbe hatten wir. Ja, wir brauchen jetzt nur noch welche äh, Blitze. Oh, ich habe Glitzer bekommen. So, hier nehme ich tatsächlich. Und jetzt verrühren wir. Hey, das kann ich jetzt schon so verrühren. Au! So. Und jetzt kommt Kontaktlinsenlösungen. lösung, lösung meine ich. Jetzt werde ich meine Slimes bewerten. Fangen wir mal an mit dem Slime vom Glücksrad. Also hier seht ihr, das Slime ist wunderschön geworden. Die Farbe ist sehr schön. Ich dachte, das Glücksrad macht irgendetwas kaputt. Aber ganz im Gegenteil, das ist wunderschön geworden. Und das testen wir jetzt aus. 10 von 10. Er lässt sich ziehen. Macht sehr, sehr gute Geräusche dann nach der Blase. Lässt sich schmieren. Und er lässt sich auch sehr gut ziehen. Jetzt machen wir mal eine Rose mit der rosa Farbe. Sieht irgendwie mehr aus wie ein Kakao, aber egal. Also, ich gebe diesem Slime eine 10 von 10. Jetzt bewerten wir mein Slime. So, also die Farbe ist mega gut. Das ist auch mega gut, diese Geräusche. Eine Blase. Kann okay. er gut machen. Müssen wir noch mal gleich beim Pinker ausprobieren. Macht doch sehr gute Geräusche. Also diese gute Geräusche macht auch. Der lässt sich auch verschmieren. Und... Lässt sich zu einer Rose machen. So, ich versuche jetzt noch mal beim pinken Slime eine Blase zu machen. Hey, warte, warte, warte. Ich will noch mal versuchen, weil ich habe irgendwie komisch gehalten und deswegen ist es nicht so gut geworden. Erstmal mal wie immer platt machen. Ähm... Ja. Wenn es gut wird, dann... Das ist das, ne? Ja. Und ich will noch ein Stück vermischen, bevor wir uns verabschieden. Das sieht aus, Marshmallow. aus So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie ich mal wieder ein Slime-Video gemacht habe nach Monaten oder Jahren. Weiß ich nicht mehr genau. Deswegen lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch ein paar Slimes-Videos haben wollt, weil das hat mir richtig Spaß gemacht und es würde mich auch richtig freuen, wenn ihr es nochmal wollt, dass ich irgendwie eine verrückte Idee hab, mache mit den Slimes. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ich habe euch alle lieb für dich gedrückt und bis bald.